Oh Gott, Gas, Hilfe. Oh Gott, auch Legs überall. Oh mein Gott. Ähm, ja, okay. Oh nein. Oh mein Gott, Hilfe, weg, ganz schnell. Oh Gott. Okay. Der Schild ist fast, komm, die Kopf ist, alles okay. Gott. Ich fühle mich gemodt. Bin ich auch, werde ich auch, oh mein Gott. du du kein neues danke. Oh. oh, das ja, ist gar nicht schlimm toll. Hello, how are you? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Tut mir danke, danke, danke. Okay. Ich sehe, du hast schon was gearbeitet. Ja, aber das könnte dann auch vielleicht eine beides sein. Oh nein, Sahne kommt. Zu unserer Basis. Nee, da kommt Platz zu mir. So, bist du stärker als sie? Ja. Ich geh da mal minen. The Ich würde gerne eine Villa anpassen. Villa, laut Sana. Steven TV, der eine riesige freaking Villa gebaut hat. Oh mein Gott. Ah, hi. Oh, ich habe noch einen Palast und Äh, wenigstens einen gefunden. Das ist so peinlich. Das ist einfach nicht unglaubliches ein Auge, so, machst du. Oder was? Was ist das? Das ist das Auge mit oder was meinst du? Oh, golden Apfel. Äh, Doch, hatte ich, aber man hat es nicht gesehen aus irgendeinem Grund und ich weiß nicht wieso. Ja, das ist so alles? komisch. Jetzt denkt jeder so, ich bin komplett dumm. Bin ich auch. Äh, auf oh. der linken Seite. Also, linke Seite. What oh, the heck? Wieso sind so. hier so viele Zombies? So, 8D8, ja. Ey, ich, ich steck wahrscheinlich da. Ich schicke euch ein Club. Wovon? Wie die Zombies hier sind? Oh mein Gott. Oh Gott, einer. Ein Herz. Ich war gerade voll live. Snape. Snape. Server. Severus, Server. Server. Server. Server. Server. Server. Server. Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Server. Server. Wieso habe ich bloß Cringe erschaffen? Oh, hallo, Mister. Ich sehe, dass du einen Trank in der Hand hältst. Ja, hast du auch das gehört, wie ich das geworfen habe? Aber Blau. Mhm, klar. Oh mein Gott, ich hasse diesen Ressourcenpaket. Blättern einfach immer ein Gesicht drin. Ey Junge, du bist voll Diamond, du hast ein Diamond Schwert. Wieso rennst du weg? Ja. Weil ich auch noch 38 Dias habe. Oh wow. Deswegen. Ich weiß, du willst mir in die Fresse hauen. Nur du kannst nicht. Angsthase. Das ist im Video drin. das Blö, nicht Angsthase ich bin einfach zur richtigen Zeit ausgelockt, damit du nicht 38 Dias bekommst. Alles klar, Digga. Also ja, ich hätte verloren, äh, dann habe ich disconnected und jetzt habe ich fast meine, meinen 1-Stack-Dias immer noch, worüber ich ziemlich froh bin, wenn man jetzt mal die Rüstung mit inbehaltet. Really, nigga? 45 Diamonds plus eine diamond Diamondschnitzhacke. Ziemlich erfolgreich, denke ich. Und Hex ist dort okay. Dort ist Norden. Er geht immer noch weiter Richtung Norden, obwohl da mehr ist. Das ist immer noch da. Es ist ja auch der einzigste. Und es streamt auch. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Dahin noch, da noch. Ich bin fast da. Ich bin fast da, ich glaube nicht einfach gleich straighten. Oh, wird das cool. Ich bin fast da. Oder? Okay, ich habe Kohle gefunden, das ist ja. wirklich was wert. Also ich will es jetzt nicht riskieren, oder? Okay, was ich willst, wir Oh, ich bin so excited. Was denn eigentlich? Ja, Ja. ja! Ich bin ein bisschen dran am Minecraft-Shirt, ich das ist nicht frei. Mhm. Ah, du... Oh mein Gott, dort geht's einfach noch lang. Können wir das Dorf vielleicht komplett umbauen? Ja. Okay. Oh Gott. Ja, ja, ja, das ist auch noch gut, gut. Das ist gefunden, oh mein Gott, danke. Und jetzt wirst du einfach getötet von den kleinen Dingern. Oh, du hast nicht genug Endaugen. Ich weiß, ich wollte das auch nur finden, damit ich mir Weg und machen kann. Fucking Spend. Oh. Okay. Äh. Gut. Hast du noch Endaugen im Inventar wenigstens? Ich hab's. Och, Junge, dann töte eins von denen. Oh, warte, warte, warte. Jetzt muss ja auch. Okay, jetzt. So. Ja. Ja. Immerhin ja, steigen. kann ich die haben? Äh, das ist die Schallplatte ...Hard. Oh, ja, das ist meine lieben ich möchte die haben. Nö. Nee. Ich würde dann sagen, was war mein Kind, der Vater, mich hat es nicht gefallen, der kann den Daumen lassen und wir sehen, das lassen nicht Tschüss. Okay, tschüss.